Wir als Freie Demokraten wir sind für natürlich den freien Markt, für ähm, fairen Wettbewerb. Wir wollen allerdings auch einen Staat haben, der einen klaren Rahmen setzt, der also Regeln durchsetzt und der als Schiedsrichter darauf achtet, dass alles nach Recht und Gesetz abläuft ähm, auf freien Märkten. Da haben wir gegenwärtig an den Finanzmärkten in Deutschland viel zu tun bei der Aufklärung äh, eines historischen Betrugsfalls, nämlich, des das liest sich wie ein Roman. Einer der Vorstände setzt sich ins Ausland ab, hat offensichtlich gedealt mit Geheimdiensten. Von den Milliardenwerten, die an der Börse gehandelt worden sind, entpuppt sich alles irgendwie als eine, eine Luftnummer. Und es bleibt nichts übrig für die Gläubiger und für die Anleger. Ein Skandal, der stattgefunden hat unter den Augen der staatlichen deutschen Finanzaufsicht für die am Ende des Tages der Bundesminister der Finanzen die Verantwortung trägt. Das muss aufgeklärt werden. Es muss aufgeklärt werden, welche Rolle haben die Leitungsebene des Bundesfinanzministeriums gespielt, welches Versagen gab es bei unserer Finanzdienstleistungsaufsicht, warum haben die Mitarbeiter der BaFin gehandelt mit, dem, äh, mit den Aktien des Unternehmens Wirecard, noch kurz bevor der Betrugsfall offengelegt wurde und das Unternehmen in die Insolvenz ging. Also hier ist viel aufzuklären, denn hier geht es um die Interessen von geschädigten Anlegerinnen und Anlegern und mehr noch, es geht um die Reputation, um die Integrität, um die Glaubwürdigkeit des Finanzplatzes Deutschland insgesamt. Dieser Fall muss aufgeklärt haben, nicht um jetzt nur äh, den Finanzminister Scholz anzuklagen, das ist nicht unsere Absicht, sondern wir wollen einen Untersuchungsausschuss, um auch die notwendigen Konsequenzen zu ziehen, damit sich ein solcher Fall nicht wiederholen kann, damit wir wissen, was getan werden muss, damit die deutsche Finanzaufsicht zukünftig nicht viel Bürokratie für die kleinen Finanzvermittler bringt, sondern vor allen Dingen bei den ganz großen Risiken, bei den ganz großen Spielern am Markt, die Durchgriffsmöglichkeiten hat, um zu verhindern, dass zukünftig Menschen wieder geprellt werden.